Hallo, you feel it's hopeless When you think that auf lost oh, Kanal. We'll oh. ich kündige. ich kann ja Hand nichts ich aber hab ihn. Oh mein Gott, was ein Call! will nee.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 Jawohl! Auf geht's! Bereit für die Schlacht! Jawohl! Was mache ich mit meinem Leben? Hallo und herzlich zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ja, der Kanal wurde von mir vor einem Jahr, genau einem Jahr, erstellt und da habe ich mir gedacht, mach doch heute mal ein Video mit Facecam, du hast eh eine Kamera. Und dieses Video mache ich nicht alleine, sondern zusammen mit Luis, hallo! Hallo! Wir spielen heute, wie ihr im Hintergrund schon seht, Insurgency Sandstorm. Ich erkläre das Spiel im Verlauf des Videos so ein bisschen deswegen. Sollte es nicht ganz so schwierig sein, das zu verstehen. Und ich wünsche euch dabei jetzt viel Spaß. Auf geht's in die Schlacht. <lacht> Wer das Spiel nicht kennt, ähm, das Spielprinzip erinnert so ein bisschen... Weiß ich nicht. <lacht> An Battlefield. Hier in dem Modus spielst du jetzt gegen äh, Bots. Und ähm, da musst du halt die... Die... What the fuck? Was ist? Ja, ich würde irgendwie von hinten geschossen. Wahrscheinlich von der Mate. Ähm. Musst du hier die Punkte nach und nach einnehmen. Bis du halt den letzten Punkt hast. Man, man kann bei mir. Ich? Leck ich oder leck das Spiel? Ich bei mir leckt gerade auch. Achso, ja, oh, nee. Ja, Ich hab doch ich, als wenn ich ihn nicht getroffen habe. Das Spiel ist halt. Alle. Ähm. Battlefield? Bloß halt realistischer. Das heißt, die Drop-Time ist meist nur ein... Wenn no. überhaupt zwei Schüsse... Ja, Rauch hasse ich. Wenn überhaupt zwei Schüsse... Das macht das Ganze auch äh, spannender, finde ich jetzt. Weil du hast halt nicht so viel Chancen, wenn du <lacht> schlechtes Aim hast. Auf nach B. Das ist halt ein bisschen ungewohnt. So jetzt hier vom äh, Greenscreen zu sitzen. Und... Mit den ganzen oh, hatte, Lichtern an, dann, Kamera dann an. <lacht> ja, das wäre mir eben schon dreimal passiert fast. Mit den ganzen Lichtern an, mit den Kam mit, die, den Kameras, genau, als hätte ich so fünf Kameras hier stehen. Mit der Kamera an und halt in die Kamera zu sprechen. Normalerweise sitze ich hier, rede schön gegen den Bildschirm quasi und habe hier meine Ruhe. Jetzt fühle ich mich ein bisschen beobachtet, muss ich ehrlich sagen. Eine weitere Info, die ich euch geben kann, was äh, sehr lang gedauert hat. Ich glaube, ich habe das schon mal angekündigt, angekündigt in dem Video. Das Video seht ihr jetzt oben rechts in der Infokarte. Ähm, ist der Discord-Server? Der ist jetzt endlich fertig. Beziehungsweise sollte in den nächsten Tagen fertig werden, falls das noch nicht ist. Falls doch, dann halt doch. <lacht> Einfach mal rein da holzen. Man kann es ein größeres Projekt von mir nennen, weil es hat schon ein bisschen länger gedauert zwischendurch ich bin ehrlich ich hatte zwischendurch auch einfach keine lust daran weiter zu arbeiten am anfang hatte ich halt nur mein handy zur verfügung um sie zu machen und das ist ich bin down. und das ist halt ein bisschen schwierig der auf jeden fall jetzt hier erstmal der richtige zeitpunkt um einen zu zwischen ne oh, yeah, stellt sich uns denn vor mich als schießen wollte Prost. Prost. <lacht> erstmal in red bull auf Niederlage. die Niederlage! <lacht> Alter, also ich muss sagen, <lacht> es wird gerade ein bisschen warm hier drunter, ne? Ich schwitze da drunter! Oh, es geht los! Jo, ich weiß! Oh, ich bin zweiter! Granata! Ah! <lacht> die ist auf dem Dach! Oder? Was? Hast du aufs Dach eine Milch geworfen? Ja, oh, links Lichter. da! Gut. Hey, Alter, beide ich gehe nach links tot okay. sind da noch welche nee. auf geht's, Mö, auf geht's ja, ich, weg nach. ich push vor Ah, hier ist gesperrter bereich ja, ich nachladen. wurde getroffen oh, rein rein rein rein rein rein rein rein rein heli, heli, heli. rein rein rein rein rein rein rein rein rein rein Uhuhu. Das war so knapp, ne? Alter, Hilfe! Oh, was war das? Wieso haben die jetzt auf einmal ein Heli? Keine Ahnung. Hab drei Kills gemacht. Alter, er rennt mit seinem Raketen einfach da Das ist auch ein Thema hier in, in dem Game. Du hast halt nicht unendlich Munition. Und deine Munition, die in den Magazinen noch übrig bleibt wenn du das Magazin wegwirfst. Die ist dann auch weg. Deswegen gibt es in dem Spiel auch zwei verschiedene Art von, Arten von Reloads. Einmal äh, der Speed-Reload heißt der, glaube ich. Und wieder der andere ist, weiß ich nicht. Ja. Ähm, mit dem Speed-Reload, wie der Name schon sagt, lädst du halt schneller nach. Und mit dem äh, anderen Reload kannst du dein Magazin dann wieder in die Tasche zurücktun. Und das behält dann die äh, Patronen im Magazin drin. Das heißt, es kann sein, wenn du alle Magazine verbraucht hast und das noch da ist, hast du ein halb volles Magazin oder so. Ja, ist halt ein realistischerer Shooter. Wie ihr vielleicht auch gemerkt habt, bin ich äh, letztes Jahr... War das letztes Jahr? Man kann das erste Cyberpunk wiederholen. Ne? Auf jeden Fall bin ich auf PC geswitcht. Ähm, dazu, wenn ihr dazu noch was genaueres wissen wollt, ähm, schreibt es bitte in die Kommentare, würde mich sehr darüber freuen. Genau, wie ich mich darüber freuen würde, äh, dass ihr Feedback und Ideen lasst... Wo kam er denn her? Ist das einer von uns? Nee, doch. Nee, hä? Okay, wir haben irgendwie B gesichert. Ich habe absolut kein Gegner gefühlt, äh, gesehen. What the fuck? Wie bin ich vierter? Auf einmal. Ähm, genauso wie ich mich darüber freuen würde, dass ihr mir Feedback da lasst. Zum Video, äh, generell zum Kanal. Ob ihr mehr Facecam-Videos jetzt sehen wollt, ähm... <lacht> Oder ob ich die Felstecker weglassen soll. Könnt ihr auch gerne sagen, habe ich kein Problem mit. Ähm, ob ihr irgendwelche Spielvorschläge habt vor allen Dingen, die ich ähm, umsetzen kann. Die auch in das Schema von meinem Kanal passen. Also so Shooter und so. We are D. <lacht> oh, wenn die. Ich bin der! Oder war das Klose. Viele Leute, die es noch nicht wissen, die es nicht mitgekriegt haben, ich habe auch, ähm, ein, es gibt auch einen Ace of Gaming ähm, Instagram-Account und einen Twitter-Account. Äh, äh, Luis, ne? Zu Twitter gibt es eine mega, äh, mega witzige Story. Was? Zu Luis, äh, äh, zu Luis, genau. Äh, zu äh, Twitter gibt es eine mega witzige Story. Ich habe, ähm... Thanks, mate. Ja. Das ist, glaube ich, ein Deutscher. Vor, äh, vor ein paar Tagen. Nee, letzte, letzte Woche, glaube ich. Das ähm, letzte Cyberpunk-Video. Da habe ich den Mittwoch oder den Dienstag geschrieben, dass das Video später kommt, weil der Upload äh, ein bisschen Probleme macht. War auch so, weil ich hatte ähm, ja. das Falsche exportiert erstmal und dann war mein Internet halt weg kurz und so. Und mein Internet ist generell sehr langsam. Dann kam plötzlich die Telekom der Telekom Support und hat so geschrieben Jo, ähm äh, schade zu hören oder so ich äh, blende euch den Tweet hier nochmal ein irgendwo schade zu hören oder so, haben die glaube ich geschrieben kommt der, ähm, Anschluss von uns, können wir unterstützen ich denke mir so, Jo, nice, dass die überhaupt schreiben so dass die auf, vor allem auf einmal so schreiben ich antworte so Jo, hab generell so Probleme mit Internet ich habe daraufhin keine Antwort mehr erhalten. Grüße gehen raus an die Telekom. Wofür macht ihr das überhaupt? Und ein äh, Dankeschön nochmal an den Support beim letzten... An den Support, Digga. Danke nochmal für den Support. Nicht an den Support. Für den Support beim äh, letzten Cyberpunk-Video. Ähm, ich glaube, das hat 70 Aufrufe. Ich weiß, es ist nicht viel, aber ich, ich freue mich trotzdem darüber. Ich bin sehr dankbar dafür. Weil, wie ihr vielleicht wisst, mein Kanal normalerweise nicht so viele Aufrufe hat. Äh... Und das hat mich sehr gefreut, bin ich ehrlich. Ähm. Ja, <lacht> ich könnte nur noch so viele Support-Stories erzählen, ja. Als ich meinen PC zum Beispiel bestellt habe, ich habe ja ein Mainboard von MSI. Und da wurde mir gesagt: Yo, wenn du dir das Mainboard kaufst, hast du, ähm. Hast du ein tiefer Assassin's Creed Valhalla dabei? Ja, cool, ja, ja. habe ich eingelöst, alles in Ordnung. Ich hab den Key bis jetzt immer noch nicht. Oh. Oh. Alter, er ist in mein Gesicht gelaufen. Alter, hab ich mich erschrocken. Mate oder was? Ne, Gegner! Das sind so meine Support Stories. Hast du noch irgendwas? Nein gut so alter Gegner Boah ich habe ich habe ich bin nur so tot ich lieg da so ich seh... wo ist hingeflogen seh dich nur so wie wie weg war ich feuer die Rakete ins gesicht geschossen was mein kanal so angeht im moment ähm wird sich durch die facecam jetzt nicht wesentlich was verändern ich werde bei gaming videos bleiben wenn ich die Granate reingeworfen hätte, ich glaube ich mindestens drei Mates umgebracht. Oh mein Gott, Raketenwerfer. Jo, oha. Alter, ich hab's überlebt. Das ist, ist, das ist voll in meinen Mund geflogen. <lacht> der ist halt <lacht> richtig an mir vorbeigezischt, Alter. Ich hätte eigentlich komplett sterben müssen. Bin glaube ich der einzige, der noch hier ist, ne? Äh, warte, ich kann gucken ja, bist du Scheiße. Ey, das macht mir jetzt übel Druck. Das ist Kacke. Ich habe meine Sounds sind komisch. Ich habe gerade Stimmen gehört, aber jetzt die waren irgendwie Fuck. Ich muss raus, ich muss jetzt raus. What the fuck? What? I'm sorry. Was? Drei... Oh! Nein. Was, Pupu? <lacht> Soll ich Kowalski gleich Team killen? Ja. Er ist nicht gespawnt, nein. Wo er hat so einen schlechten Ping und einen schlechten PC. Oh nee. Ich bin gerade sehr schlecht. Hast du eigentlich Kowalski? Äh, ne, ich weiß nicht, wo der ist. Ist er das? Ja, ich habe ihn gesehen. Schade. Achtung! Okay. Schießen um. Komm mit, komm mit, komm mit. Hier, der ist hinter dir. Ich folge dem jetzt. Oh okay. Gott, ich bin geflasht. Ah, ja, da ist er. Oh, ich bin geflasht. Ja, ja, ich auch. Die, du du, äh, aber hast du das? Errungenschaft erhalten. Nur der Sieg zählt. Was heißt das? Ah, ich das glaub, Das ist, Ich hab eine Errungenschaft <lacht> in ein gekriegt. gegriffen. Achtung, lass du Hilfe, Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ey! Was? Kowalski hat auf mich geschossen. Kowal hat Kowalski... Töt ihn, töt ihn, töt ihn, töt ihn. Was? Töt ihn, töt ihn. Los! Kowalski? Der ist da vorne, glaub in dem Gebäude. Ja. In dem Gebäude ist ja. er, glaube ich. Da! Der mit der Pistole, Der mit der Person! Da! Töt ihn! Nein! Habt, schalt doch auf Full Auto! Ja, Kids! Ja... Kids! Kids! Grüße gehen raus! Ich weiß, du siehst es nicht, aber trotzdem. Das ist jetzt ein guter Zeitpunkt um den Hoodie-Maus. Ja. Das war's mit dem heutigen Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mich uns gerne mit einem Like wissen. Wenn ihr keine weiteren Videos hier auf diesem Kanal mehr verpassen wollt, dann lasst auch gerne ein Abo da. Schaut auf Instagram und Twitter vorbei, wenn ihr wirklich up to date sein wollt in allem. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.